So, willkommen zur Vorlesung Bewegungswissenschaft. Wir befinden uns immer noch beim Kapitel Optimieren von Bewegungen und beim Optimieren von Bewegungen geht es auch um die Automatisierung von Bewegungen oder die sogenannte Automatisierung von Bewegungen und dazu gehört auch unbedingt die Aufmerksamkeit und ich möchte in diesem Schnipsel der mich ein bisschen mehr mit den theoretischen Grundlagen von Aufmerksamkeit und Automatisierung beschäftigen. Ähm, Erstmal eine kurze Definition von Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ein im Dienste der Verhaltensorganisation stehender Prozess, durch den ausgewählte Inhalte selektiv verstärkt werden, wohin andere Inhalte unterdrückt oder übergangen werden. Ähm, es gibt so wie so eine Scheinwerfer-Metapher der Aufmerksamkeit, dass irgendwie ein, bestimmtes, ein bestimmter Inhalt sozusagen im Spotlight steht und ähm, beleuchtet wird. Und der ähm, ist sozusagen im Fokus der Aufmerksamkeit. Und was da drumherum im Dunkeln ist, das wird eben nicht beachtet und so ähnlich kann man sich das mit der Aufmerksamkeit auch vorstellen. Ähm, es gibt verschiedene Mechanismen, die die Aufmerksamkeit beeinflussen. Das eine ist ein Top-Down-Mechanismus, top, beim Menschen ist top immer die Kognition und die ja, kognitiven Leistungen und man kann also top-down von oben nach unten seine Aufmerksamkeit beeinflussen und das wird besonders deutlich äh, bei der sogenannten Cocktailparty und da wird auch vom Cocktailparty Effekt gesprochen und das Besondere ist eben, ähm, dass man auf einer Cocktailparty trotz lautem Stimmengewirr sich konzentrieren kann auf seinen Gesprächspartner und dem folgen kann, auch wenn drumherum viele andere Gespräche stattfinden. Ähm, dieser Cocktail-Party-Effekt ist auch schon einmal ins Labor geholt worden. Das war ähm, natürlich wieder im Zusammenhang mit der Militärforschung, wo geguckt wurde, auf wie viele Sprachnachrichten sich denn ein Mensch gleichzeitig konzentrieren kann. Und da wurden ähm, den Versuchspersonen Kopfhörer aufgesetzt und auf dem rechten Ohr lief ein Gespräch und auf dem linken Ohr ebenfalls ein Gespräch und sie hatten die Aufgabe, sich auf eins dieser Gespräche zu konzentrieren und das klappt dann eben auch ganz gut, aber von dem zweiten Gespräch kriegt man dann nicht besonders viel mit. Wie gesagt, das ist eben ähm, ein Top-Down-Mechanismus, wo man sich konzentriert auf einen bestimmten Inhalt. Das Gegenteil davon oder, oder die Ergänzung dazu sind Bottom-Up-Mechanismen. Äh, Bottom-Up-Mechanismen sind ähm, Inhalte, die durch ihre Salienz, durch ihre, die Stärke des Reizes sich in die Aufmerksamkeit sozusagen reindrängeln, ohne dass ich das ähm, selber eigentlich möchte. Also wenn zum Beispiel bei einer Cocktailparty ein Glas zu Boden fällt und zerscheppert, dann werden alle, die da in der Nähe stehen, kurz hingucken, weil durch dieses Scheppern die Aufmerksamkeit auf dieses Glas gezogen ist und das kann man eben nicht ignorieren. Evolutionär gesehen ist das natürlich auch ganz gut so, ähm, weil äh, es schon auch sinnvoll ist, sich auf eine Tätigkeit zu konzentrieren, aber weil es eben evolutionär eher blöd ist, wenn man dann alles komplett um einen herum ähm, abgeschaltet ist. Der berühmte Säbelzahntiger, der da um die Ecke kommt, den sollte man eben trotzdem noch wahrnehmen oder einen Brandgeruch, der in der Luft liegt, den sollte man nicht ignorieren. Auch wenn man nicht die Aufmerksamkeit darauf lenkt, sollte der sozusagen in die Aufmerksamkeit von selbst auf sich ziehen und das wäre eben der sogenannte Bottom-Up-Mechanismus. Okay, wie die Aufmerksamkeit gelenkt wird, wofür sie nötig ist, das wird gerne in der Bewegungswissenschaft mit Doppelaufgaben getestet, nämlich dass man zwei Aufgaben gleichzeitig erledigt und guckt, wie gut diese Aufgaben erledigt werden können. Das ist bei mir zum Beispiel, gerade der Fall ähm, im Hintergrund, hört ihr vielleicht gleich die Sandra Senna relativ laut telefonieren und das zieht so ein bisschen meine Aufmerksamkeit zur Seite. Trotzdem möchte ich natürlich mit meiner Aufmerksamkeit äh, hier bei der Vorlesung bleiben und manchmal merkt ihr vielleicht, dass ich ein bisschen stocke, dann sind die Inhalte, die die Sandra Senner gerade erzählt, besonders interessant, aber ähm, ich darf natürlich trotzdem nicht allzu lange zuhören, weil dann müsstet ihr zu lange warten. Genau, aber ähm, bei den Doppelaufgaben wird eben geguckt, wie gut ähm, zwei Dinge gleichzeitig erledigt werden können und die zentrale Idee, die vor allem für den Sport interessant sind, ist, sind die dass eine Automatisierung bedeutet, dass keine Aufmerksamkeit mehr auf die Bewegung und die Zielerreichung gelenkt werden muss, sondern dass man die Aufmerksamkeit auf die Zweitaufgabe richten kann und die Erstaufgabe sozusagen von alleine automatisch absolviert wird und erreicht wird. Ein Beispiel dafür wäre beim Basketball das Dribbeln. Das Dribbeln beim Basketball sollte ja, auf einem besseren Niveau halt automatisiert sein, dass ich mich nicht mehr darauf konzentrieren muss, dass der Ball schön in meiner Hand bleibt und dass ich den nicht verliere beim Laufen, sondern dass das von allein funktioniert und ich dann meine Aufmerksamkeit eben auf meine Gegner und Mitspieler richten kann und gucken kann, wo die Lücke ist, wo sich der Pass anbietet und so weiter. Ähm, beim Autofahren ist das natürlich auch eine interessante Geschichte, wie man es da sieht. Ähm, das ähm, Bedienen eines Handys und das Autofahren selber sind auch Doppelaufgaben, ähm, die sich aber nicht komplett automatisieren lassen und deswegen ähm, schlucken sie immer gegenseitig Kapazitäten und deswegen klappt auch beides parallel nicht ganz so gut. Ähm, jonglieren und Einradfahren aber äh, kann, wie man bei den beiden äh, Protagonistinnen hier sieht, ähm, doch parallel funktionieren und als dritte Aufgabe vielleicht sogar ähm, das sich konzentrieren auf einen Partner. Ähm, und das funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich komme mal zu den Theorien der Aufmerksamkeit. Eine Theorie ist die, dass es sowas gibt wie einen Engpass. Und dieser Engpass, der kann immer nur einen Prozess einen Inhalt zur Zeit bearbeiten. Ähm, dieser Engpass wird gern irgendwie ähm, mit kognitiven Aufgaben verbunden, so wie ähm, eine, äh, eine Antwortfindung, eine Selektion der bestimmten Bewegungsantwort oder Reizantwort ähm, und um da die richtige Reizantwort zu finden, können wir eben nicht zwei Reize und zwei Antworten ähm, gleichzeitig hinkriegen und die Frage ist, äh, wo wird denn sozusagen, ähm, wo schlägt die Aufmerksamkeit zu und konzentriert sich auf eine Information und vernachlässigt die andere Information. Ähm, da gibt es verschiedene Filtertheorien, die Filtertheorien sagen, eine Information wird sozusagen weggefiltert und die andere bleibt bestehen. Das passt ganz gut zu diesen ähm, Kopfhörerbeispielen, ähm, wo man sich eben auf das rechte oder das linke Ohr konzentriert und da die Rede mitbekommt und auf dem anderen Ohr die aber nicht mehr mitbekommt. Ähm, und eine Idee ist, dass es so gibt wie einen sensorischen Puffer, wo eben alle Reize irgendwo reinkommen. Und da gibt es dann so einen Filter und der Filter entscheidet, ähm, dass nur eine einzige Information durchkommt und die wird dann kognitiv verarbeitet. Das ist die sogenannte frühe Filtertheorie, weil sehr früh nämlich schon im sensorischen Puffer ähm, die Informationen ähm, gefiltert werden und wenn dann aber ähm, eine, ein Reiz reinkommt, der ganz besonders salient ist, wie zum Beispiel das Herunterfallen des Glases, ähm, dann ähm, kommt der eben durch diesen Filter durch, weil der besonders salient ist und dann wird der eben verarbeitet. Das ist die frühe Filtertheorie, es gibt auch noch eine späte Filtertheorie, die sagt, ja es gibt einen Filter, aber der schlägt erst zu, nachdem der Reiz kognitiv verarbeitet wurde. Das macht von gewisser in gewisser Weise auch Sinn, weil ich ja gar nicht weiß ohne die kognitive Verarbeitung, was ist denn eigentlich wichtig und was ist nicht so wichtig. Da bei diesem Glas was runterfällt, da wird die Wichtigkeit natürlich durch den Lärm gegeben und durch die Salienz des Reizes, aber was man also auch zum Beispiel festgestellt hat bei diesen Kopfhörerexperimenten, experimenten dass auch wenn zum Beispiel auf dem anderen Ohr jetzt der eigene Name genannt wird, dass man dann dazu tendiert, diese Nachrichten, dieser Nachricht Aufmerksamkeit aufmerksam zu lauschen und wahrscheinlich kennt ihr das auch von einer Cocktailparty, wenn am Nebentisch auf einmal irgendwelche total interessanten Gespräche laufen, wo vielleicht sogar über euch geredet wird, dann fällt es schwer, ähm, bei dem Gesprächspartner, mit dem man am Tisch ist, zu bleiben, sondern man hat so ein halbes Ohr oder vielleicht sogar ein Dreiviertel Ohr auch am Nachbartisch und erlauscht, was da ähm, denn gesprochen wird. Ähm, dieses Erlauschen ähm, setzt aber eben voraus, dass man vorher das, was da drüben gesprochen wird, tatsächlich auch kognitiv verarbeitet hat, um den Inhalt des Gesprächs überhaupt ähm, mitzukriegen und dann erst selektiert, welche dieser Informationen man berücksichtigt. Letztlich gibt es auch Auffassungen, die sagen, naja, man kann diesen Filter auch so einsetzen, dass da nicht alles oder nichts ist, dass also nicht nur ausschließlich der eine Prozess und nur ausschließlich der andere Prozess stattfindet, sondern man kann diese Kapazität, also die Breite des Filters oder die Breite der Verarbeitungen, die man hier, ich mache mal gerade wieder den Laserpointer an, also was hier so durchgeht, das kann man ähm, nicht nur auf einen Prozess beschränken, sondern man teilt das so ein bisschen auf und ein bisschen von der Information A und ein bisschen von der Information B kann da rein und das kann man je nachdem wie wichtig man die einzelnen Aufgaben findet, kann man das verteilen. Hier habe ich mich verschrieben, da muss natürlich immer noch Information B stehen. Und so könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass das Jonglieren und das Einradfahren so ein Ding ist, wo man seine Aufmerksamkeit verteilt und guckt, Ah, jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr mich auf das Jonglieren konzentrieren und ja, jetzt ein bisschen mehr wieder aufs Einradfahren, aber dass so grundsätzlich ich die Aufmerksamkeit bei beiden Aufgaben habe und ähm, dann kann man unter Umständen solche ähm, Graphen aufspannen, wo man die Leistung und den Ressourcenverbrauch ähm, sich anguckt, ähm, wenn ich hier die Leistung beim Einradfahren habe und hier die Leistung beim Jonglieren und hier die Verteilung der Aufmerksamkeit ähm, drauf ähm, manipuliere, dann ist das so, wenn ich 100 Aufmerksamkeit auf das Einradfahren richte und 0 auf das Jonglieren, dann habe ich hier natürlich auch eine hundertprozentige Leistung beim Einradfahren. <lacht> Entschuldigung. Genauso ist das, wenn ich ähm, 100% der Aufmerksamkeit auf das Jonglieren lege und 0% aufs Einradfahren, dann habe ich hier eine 100% ähm, Leistung beim ähm, Jonglieren. So, und ich kann aber auch meine ähm, Aufmerksamkeit verteilen, 50-50 auf ähm, Jonglieren und Einrad fahren und dann habe ich hier, sagen wir mal eine 60%ige Leistung, beim Jonglieren und eine 75%ige äh, oder eine 62 prozentige Leistung beim Einradfahren. Ähm, wenn das der Fall ist, ähm, dann habe ich also so ein bisschen die Fähigkeit ähm, Multitasking zu tun zwischen Jonglieren und ähm, Einradfahren. Wenn die Kurve hingegen so aussieht, dass bei einer 50-50 Verteilung ich immer noch 90 Prozent ähm, Leistungen jonglieren habe und 90 Leistung beim Einradfahren, dann ist das der Fall, ähm, dass sich die beiden Leistungen, ähm, die, ja, also jonglieren und Einradfahren wechselseitig nicht so stark interferieren, sondern dass ich die ganz gut zusammen hinkriegen kann und das wäre zum Beispiel auch der Fall, wenn eine oder beide Aufgaben relativ gut automatisiert sind. Damit komme ich zur automatischen Kontrolle von Bewegungen, ähm, da unterscheidet man primäre Automatismen, das sind so Reflexe, äh, zum Beispiel unwillkürliche Reaktionen auf einen Reiz, wenn also sich ein Gegenstand schnell meinen Augen nähert, dann habe ich so einen Lidschlussreflex äh, oder ein Luftzug da aufs Auge gepustet wird und es gibt sekundäre Automatismen und das sind Folge von sportmotorischen Lernprozessen. Ähm, und Die Idee ist die, dass wenn ähm, die Bildung einer Zielintention und die Kontrollprozesse sehr gut ausgebildet sind und die wahrgenommene Situation auch dem entspricht, was ich sonst immer so habe und damit auch die Prädiktion ähm, ja, sich bildet und genau dem entspricht, was auch dann bei der Rückmeldung tatsächlich rauskommt, dann ist eine Bewegung automatisiert. Ähm, wenn das allerdings nicht der Fall ist, dann benötigt sie aufmerksame Kontrolle. Ähm, Automatisierung ist also ähm, per Definition, dass eine Bewegung erfolgreich durchgeführt werden kann, ohne dass Aufmerksamkeit auf sie verwendet wird. Sie erreicht ihr Ziel wie von alleine, so dass das subjektive Gefühl entsteht, dass sie automatisch abläuft. Wichtig ist, das ist kein so ein automatisches Ablaufen, wie man das bei so einem Automaten oder Roboter kennen würden, sondern das kann schon durchaus sehr situationsgerechte Handlung sein. Also was weiß ich, wenn ich beim Tischtennis die Rückhand sehr gut kann und die mehr oder weniger automatisiert habe, dann ist das natürlich trotzdem so, dass ähm, diese ähm, Bewegung nicht automatenhaft abläuft, sondern sich immer genau einstellt auf die ähm, jeweiligen Bedingungen, also wie der Ball mir zugespielt wird, was er für einen Spin hat und so weiter. Aber eben ist es so, dass häufig, ähm, häufig geübte Dinge mehr oder weniger automatisch ablaufen und dieses automatische Ablaufen, das ist auch nur durch sehr starke aufmerksame Prozesse zu verhindern. Und ähm, ein Beispiel dafür ist der sogenannte Stroop-Test. Ähm, Stroop hat, ja ich weiß gar nicht genau wann, hat diesen Test entwickelt, so vor 50 Jahren ungefähr. Ähm, und ähm, ich führe euch diesen Stroop-Test einmal durch. Der ist ein ganz bekannter Test in der Psychologie. Ähm, dazu muss man erst einmal einen Text vorlesen zum, mache ich jetzt mal, Rot, Blau, Rot, Gelb, Grün, Blau, Rot, Gelb, Blau, Rot, Grün, Blau. Das war relativ simpel und es ist auch ähm, die Idee, dass das Vorlesen von Wörtern eine relativ automatisierte Geschichte ist. Jetzt soll ich die Farben ansagen. Auch das mache ich mal für euch. Rot, Grau, Grün, Rot, Gelb, Rot, Grün, Rot, grau, gelb, grün, rot. Es ist mir gelungen, aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist es mir nicht so flüssig von den Lippen gegangen wie das Vorlesen der Wörter, das macht man eben auch nicht so oft, so Farben benennen. Jetzt ist die dritte Test, die Farben der Wörter ansagen oder eben den Text vorlesen, das heißt wir kriegen jetzt viele Wörter, die farbig dargestellt sind und zwar auch immer in der Farbe, die das Wort bedeutet. Rot, blau, gelb, grün, blau, gelb, grün, rot, gelb, blau, gelb, rot. Das ging wiederum flüssig, es ist ein bisschen unklar, ob ähm, die Farbe jetzt auch sogar mein Lesen unterstützt hat oder ob das relativ egal war, ob ich das auch schnell gelesen hätte, man hätte das jetzt messen können. Ähm, und jetzt soll die Farben der Wörter angesagt werden und das ist jetzt sozusagen ähm, das Entscheidende, wo das automatisierte Vorlesen ähm, durch aufmerksame Prozesse unterbrochen wird. Gelb, Rot, Grün, Blau, Rot, Grün, Blau, Gelb, Grün, Rot, Grün, gelb. Wie ihr gesehen habt, habe ich mich da schwer getan, ihr könnt es selber mal probieren, haltet das Video an und lest das Ganze nochmal vor, also nee, lest nicht vor, sondern sagt die Namen der Wörter, ihr werdet merken, das ist ganz schön schwierig. Wenn man aber den Text vorliest ähm, der gleichen ähm, Bedingung, dann ist das relativ simpel. Rot, Blau, Gelb, Grün, Blau, Gelb, Grün, Rot, Gelb, Blau, Gelb, Rot. Also ein kleiner Test, wie man eben ähm, feststellen kann, ähm, dass es schwierig ist, automatisierte Handlungen zu unterbrechen und da was Neues zu machen. Ähm, auch bei ähm, Im Sport sind automatisierte ähm, Prozesse untersucht worden und ähm, es ist festgestellt worden, dass auch da das Unterbrechen der automatisierten Prozesse ähm, ein, ähm, eine Leistungsminderung ähm, bewirkt. Ähm, dazu müssen sie natürlich erstmal automatisiert sein, ähm, automatisiert könnte zum Beispiel sowas sein wie Slalomdribbeln, wenn man eine gute Fußballerin ist, wie die Katja, die wir hier sehen. Ähm, und ähm, dazu hat Sian Bylock ein Experiment gemacht. Ähm, sie hat Fußballerinnen ähm, so ein Slalomdribbeln machen lassen und dabei haben sie verschiedene Zusatzaufgaben machen müssen. Die erste Zusatzaufgabe war, ähm, wenn ein Ton kommt, dann müssen Sie immer ähm, sagen, ob Sie den Ball gerade mit dem Innenrist oder dem Außenrist ähm, berühren. Das mussten Sie also dann laut sagen. Ähm, und in der anderen Bedingung äh, wurde eine Liste von Wörtern abgespielt und Sie mussten, wenn ein Zielwort kam, dieses Zielwort laut wiederholen und ansonsten nichts sagen. Die Unterschiede in der Bedingung sind die, dass zum, bei der ersten Bedingung sozusagen die Kontrolle auf die Ausführung dieser automatisierenden Aufgabe gerichtet wurde und man davon ausgeht, dass dadurch eben die automatisierten Prozesse unterbrochen werden, während bei der zweiten Aufgabe das eine Aufgabenirrelevante Zusatzleistung war, wo man dann in der Theorie davon ausgeht, dass Aufgaben, irrelevante Zusatzaufgaben leicht bewerkstelligt können und automatisierte Prozesse nicht behindern. Und in der Tat war das bei Fußballexpertinnen der Fall. Wenn sie sagen mussten, womit sie den Ball berührt haben, dann verschlechterte sich ihre Leistung, während wenn sie diese Worte ausrufen mussten, wenn sie kamen, dann hatte das keinen Einfluss auf die Leistung. Genau umgekehrt war allerdings das Ergebnis ähm, bei Anfängerinnen, die eben noch über keine automatisierte Bewegungskontrolle verfügen, sondern sich ohnehin auf die ähm, Bewegungsausführung beim Slalomdribbeln konzentrieren. Für die war es nicht schädlich, wenn sie sagen mussten Außenriss Innenriss, weil sie sowieso immer die ganze Zeit so darauf gucken, wie sie den Ball bewegen. Für die war allerdings ähm, es total schwierig dieses Zielwort zu nennen und zuzuhören parallel, weil sie eben dafür keine Kapazitäten mehr frei haben. Ja zum Abschluss noch, wie kann man denn Automatisierung trainieren und da gibt es eigentlich nur ein Geheimrezept und das heißt viele Wiederholungen unter unterschiedlichen Bedingungen und dabei versuchen keine Aufmerksamkeit auf die Bewegung zu richten und auch keine Änderungen der Technik zu verlangen und das einfach sehr oft durchzuführen und das führt dann irgendwann mal dazu, dass alle Parameter der Bewegung bekannt sind und wenn man die dann durchführt, dass dann sozusagen direkt alle Parameter spezifiziert werden und keine Aufmerksamkeit mehr vonnöten ist. Okay, das waren sozusagen die theoretischen Grundlagen von Aufmerksamkeit und Automatisierung, was eben zur ähm, Optimierung von Bewegungen mit dazugehört. Damit verabschiede ich mich erstmal und die nächste Vorlesung kommt bestimmt. Und